Wie ihr sehen könnt, sitze ich hier in blau-weiß und blau-weiß bedeutet ja meistens irgendwas mit Meer, Hafen etc. Das ist schon ganz dicht dran. Ich bin zwar hier ganz nah am Meer, aber eben nicht direkt am Meer. Ähm, wir haben diesen Stellplatz gefunden und uns sofort darin verliebt. Ähm, eigentlich aus drei Gründen. Das eine, es gibt hier einen super schönen Strand, einen tollen Hafen und es gibt hier auf dem Stellplatz wirklich eine solche Entspannung, weil er ist klein, überschaubar und dazu noch zu einem super Preis, also perfekter Platz, um ähm, sich hier ja, einfach es gut gehen zu lassen. Und nette Menschen haben wir auch schon getroffen. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, wo ich gerade hingucke. Ja, das ist jetzt hier der Blick, den ich hier von meinem Strandkorb habe. Und ähm, dieser Blick ist wirklich traumhaft, denn man hat hier dieses ähm, ja, Strand-Beach-Erlebnis. Aber es ist halt äh, nicht die Ostsee, sondern es ist ähm, hier in Möckebude der Stettiner Haff. Und dieser Haff hat äh, nicht nur warmes Wasser, 22 Grad, sondern er ist maximal 3,50 Meter tief sodass ähm, auch wunderbar hier für kleine Kinder, es geht also ganz, ganz lange äh, rein, ohne dass man, also wirklich kann man ganz lange reinlaufen und als ähm, Eltern bin ich da voll entspannt, ähm, dass hier nichts passiert. Zweiter Vorteil ist, dass es natürlich, wie gesagt, wärmer ist, 22 Grad. Und es ist ja Süßwasser und die Ostsee berührt dieses Wasser auch überhaupt nicht. Das bedeutet, dass auch diese bösen Bakterien, von denen man zuletzt gehört hat, auch gar nicht hier hinkommen können. Das Wasser wird auch immer gecheckt, sagt der Hafenmeister und die Hafenmeisterin und da kann man auch immer nachlesen, also ganz entspannt. Ja, und ich glaube, das ist auch ein perfekter Platz für dieses SOP oder SUP oder ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Mal gucken, ich habe gesehen, man kann sich das auch irgendwo leihen, vielleicht überwinde ich mich ja und probier das mal aus. Das ist wirklich ein traumhafter Stellplatz. Es gibt auch zwei Stellplätze. Einen mehr Richtung Strand und einen mehr am Hafen. Und die zeige ich euch jetzt mal. Denn das ist nur wenige Minuten von diesem schönen Wasser entfernt. Schaut mal. Hier in Mönkebude findet man gleich zwei Stellplätze. Nämlich einmal der Stellplatz Hafenblick, der liegt direkt links bei der Einfahrt, ungefähr 50 Meter vom Hafen entfernt. Das ist ein Platz auf einer grünen Wiese, der unter schönen, wunderschönen alten Bäumen liegt und bietet auch großen Linern und großen Fahrzeugen genügend Platz. Bei der Anmeldung geht man zum Hafenmeister. Dort bezahlt man auch die Stellplatzgebühren während der Öffnungszeiten im Büro des Hafenmeisters. Der Stellplatz Strandblick liegt unmittelbar am Meer und in der ersten Reihe hat man sogar einen kleinen Strand- oder Meerblick. Er liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt, aber bietet überhaupt keinen Schatten. Also hier stehen wir, das ist unser Stellplatz und ähm, nur wenige Meter, und das mache ich jetzt mal ähm, weiter, geht es nämlich direkt zum Haff. Ich habe es ja gelernt. Jetzt sind wir hier angekommen und das ist wie so ein kleiner Privatstrand. Mönkebude wird übrigens auch die Perle am Stettiner Haff genannt und ist ein kleines, verträumtes Fischerdorf an einer beliebten Badeküste. Der perfekte Ort, um einfach runterzukommen. Die besten Momente sind die, in denen du den erlebst. So fahren. Ne? Das ist so, so schön hier. Und heute ist auch noch so eine wunderschöne Luft, weil es ja irgendwie regnet. Das ist richtig schön. Ja, das war echt ein wunderschöner Aufenthalt hier und äh, ich wollte gar nicht fahren. Es war total schön. Noch schnell geduscht. Also die Sanitäranlagen sind auch äh, super, kann man überhaupt nichts äh, sagen und die werden wohl jetzt aber auch noch mal modernisiert. Also das ist hier unser Tipp und alle sind so freundlich. Total schön. Ne? Tschüss! Oh, weiß was rechts, rechts, rechts. Tschüss! Die besten Momente sind die, in denen du den Zauber lebst. Im besten Fall der Zauberer willst. Also der Wohnmobilpark war voll, deswegen haben wir jetzt hier den Campingplatz Südtell. Jetzt stehen wir hier und haben unseren Notplatz bekommen und der ist der Hammer. Hier wird unser Platz. Ich habe noch erstmal nur für einen Tag gebucht, aber ich glaube, ich verlängere. Ich finde, man muss im Leben auch mal belohnt werden. Ey, das ist ja der Hammer. Der Camping- und Ferienpark Südl befindet sich auf der Wagrin-Halbinsel in Schleswig-Holstein und liegt unmittelbar an der wunderschönen Ostseeküste. Vorrangig ist der Platz geprägt von Dauercampern, aber es gibt eben auch Standplätze für Touristen, für Urlauber. Der Platz ist wirklich außerordentlich schön gelegen und direkt an dem traumhaften Sandstrand. Es gibt moderne Sanitäranlagen, ein Restaurant, einen kleinen Supermarkt und im Restaurant gibt es auch hin und wieder Veranstaltungen mit Livemusik und dann der Blick aufs Meer. Manchmal liegt ja auch im Pech das größte Glück. Denn als wir angekommen sind, war der Platz komplett ausgebucht und es wurde dieser zusätzliche Platz geöffnet. Und äh, als wir da hingekommen sind, haben wir nur gesagt, mein Gott, was für ein Geschenk. Camping Idylle an der Ostsee. So schön. Also da brauchst du ja wirklich nicht nach Italien oder Kroatien oder sonst wo fahren. Wir haben 28 Grad. 29 Grad heute gehabt, aber es war super angenehm durch den Wind. Wir haben hier einen mega schönen Blick. Wir grillen jetzt. Eben kam einer vorbei, der steht äh, an dem Wohnmobilhafen hier um, am Süttel, da Campingplatz Südl. Und er sagte, also er kennt hier alle Campingplätze, die aber dieser Ausweichplatz wäre ja wohl der, der, der die Granate schlechthin. Was ich total schön finde ist, wir haben hier so ähm, total schöne im Hintergrund und das macht das Ganze natürlich zu einem mediterranen Urlaubsfeeling. Also, das sind doch die Momente, die man echt liebt, wenn man so aus dem Wohnmobilfenster gucken kann und das als Guten Abend-TV-Programm sieht. Das ist der Knaller. Dann sage ich mir guten Abend. Tschüss. So, jetzt heißt es Abschied nehmen von diesem schönen Paradies hier. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ostsee so schön ist. Jetzt haben wir natürlich auch so einen Traumsommer und so ein Traumwetter, aber es ist wirklich fantastisch. Ich glaube, das ist wirklich ein Traumplatz gewesen für eine Traumtour, der perfekte Ort. Wir fahren jetzt so ganz langsam in den Heimathafen ein, weil wir noch ein, noch ein paar Termine haben und noch ein paar Verabredungen haben und eben auch ein paar Konzerte und da freuen wir uns auch ganz doll drauf. So, jetzt fahren wir einmal den Platz lang. Also als ich angekommen bin, habe ich gedacht, das kann niemals im Leben sein, ne? dass das hier ja, der Platz ist. das Ich glaube, das ist, glaub, das ist das öffnet ja auch nicht immer. Ne? Es öffnet nur, wenn alles voll ist. Die besten Momente